Neben dem Fokus-Keyword sind auch verwandte Keywörter für eine Seite oder einen Beitrag relevant. Wie du diese auswählst und warum sie für dich so relevant sind, erklären wir dir in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Verwandte Keywörter sind Wörter, welche neben dem Fokus-Keyword auf Seiten und in Beiträgen vorkommen sollten. Es handelt sich dabei nicht zwingend um Synonyme des Fokus-Keywords, sondern vielmehr um Begriffe, welche einen engen Zusammenhang aufweisen. Finden lassen sich diese Zusammenhänge durch die sogenannte semantische Suche. Verwandte Keywörter zum Thema Backen sind zum Beispiel Plätzchen, Backrezepte, Puderzucker oder Teigtaschen. Bei der semantischen Suche steht die inhaltliche Bedeutung des Wortes im Mittelpunkt. Während bei der allgemein bekannten Keywordsuche speziell nach dem Vorkommen der Wörter gesucht wird, steht hierbei das Anliegen des Nutzers im Vordergrund. Mit der steigenden Anzahl von Anfragen per Spracheingabe ist es immer wichtiger geworden, verwandte Keywörter zu verwenden. Beachte dabei, die verwandten Keywörter können sich über die Zeit ändern. Damit du mit deiner Seite immer unter den ersten Einträgen der Google-Ergebnisseite bleibst, solltest du deine Beiträge regelmäßig prüfen. Wir können dazu gerne jederzeit für dich neue aktualisierte Daten erheben. Mit diesen neuen Daten können wir den Text dann im Full-Service für dich überarbeiten oder wir stellen sie für dich zur safe service überarbeitung zur Verfügung. Ein hilfreiches Tool zum Finden von verwandten Keywords ist die kostenlose Webseite semager.de. Um passende Begriffe für dein Fokus-Keyword zu erhalten, klickst du oben auf die Schaltfläche Verwandte Wörter. Gib dann dein Fokus-Keyword ein und bestätige die Eingabe mit der Lupe. Jetzt kannst du semantische Begriffe zu deinem Suchbegriff sehen. Langfristig ist es jedoch empfehlenswert, auf ein kostenpflichtiges Tool zu setzen. Sehr umfangreiche Daten zu deinem Inhalt stellt dir der interaktive Content Creator zur Verfügung. Ein gutes Einsteigertool, welches auch aktiv auf deiner Webpress-Seite arbeitet, ist das Tool Banana Content. Ich zeige es dir hier einmal. Du hast in einer Seite oder in einem Beitrag direkt die Page-Analyse, auf die du klicken kannst. Hier erhältst du direkt verwandte Keywörter mit deren empfohlener Anzahl. Weiterhin bekommst du viele wichtige SEO-Merkmale direkt angezeigt, so dass du Seitenbeiträge schon sehr gut optimieren kannst. Wenn du mehr kostenlose Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung erhalten möchtest, dann schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Außerdem bieten wir zurzeit eine gratis Sichtbarkeitsanalyse an. Dabei gehen wir Schritt für Schritt deine Website durch und erklären dir, an welchen Stellen noch Verbesserungspotenzial besteht. Um dich kostenlos und unverbindlich anzumelden, klicke einfach auf den Link auf der linken Seite oder in der Videobeschreibung. Viel Erfolg bei der Optimierung wünsche dir das Support-Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de